liebe österreicher und österreicherinnen ich möchte mit ihnen über sebastian kurz sprechen wie sie sicher bemerkt haben gibt es unter dem deckmantel der satire einige ungustiöse und sehr untergriffige attacken auf unseren heiland Satire. Schon die Zusammensetzung dieses Wortes deutet eindeutig auf die mentale Verfassung dieser verlorenen Seelen hin. Erstens finden wir das im englischen Sprachgebrauch bekannte Wort SAD und zweitens das im Deutschen gebräuchliche TIERE. Es handelt sich also um sehr traurige Menschen, die in ihrer Verzweiflung und Angst sich in ihre animalischen Instinkte zurückziehen, geschützt durch den Deckmantel des Humors. Humor. Auch dieses Wort sagt viel über diese armen Menschen aus. Es setzt sich zusammen aus den Worten Humus und Morast. Anstelle den fruchtbaren Boden für gesundes Wachstum zu nutzen, entscheiden sich diese fehlgeleiteten Schäfchen dazu, sich in den tiefsten Schichten prähistorischer Froschexkremente zu verstecken. Daher unser Aufruf. Sollten Sie auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und anderen sozialen Netzwerken satirische Beiträge über Sebastian Kurz und sein Team Österreich finden, teilen Sie diese sofort. Sie helfen uns dadurch, die Namen derer zu finden, die noch nicht im Lichte seiner Kürzlichkeit wandeln. Ich danke für Ihre Unterstützung und vergessen Sie nicht für unsere Organisation, die in keinster Weise mit der ÖVP in Verbindung steht, weiterhin zahlreich zu spenden. Jede Spende, und sei sie noch so klein, hilft uns unsere Botschaft in der Welt zu verbreiten und ist natürlich steuerlich absetzbar. Ich möchte das heutige Gespräch mit einem Gebet nach dem Evangelium von Eli beenden. Legen wir die Hand aufs Herz. Twitter 29.03.2020.10.10 10. 10. Danke Sebastian Kurz, was du für unser Land und die Menschen in dieser schwierigen Zeit leistest. Es sind herausfordernde Entscheidungen, die wir derzeit in der Bundesregierung treffen müssen. Nur gemeinsam können wir die Krise überstehen. Bitte passt auf euch auf und bleibt gesund. Ave Basti. Basti fantastic.